Gute Geschäftsführerin hier. Das Mit Driving. Einfluss. So habe ich Einfluss. Die haben doch da hinten gewartet, bis wir hier in der Nähe sind, oder? <lacht> und jetzt ist Bild ICE und Ballonschatten zusammen. Ich mache doch Video oder willst du ein Foto haben? Thank you.